Stopp! Kohle! Stopp! Kohle! Stopp! Kohle, Kohle, Kohle! Stopp. Stopp. Stopp! Stopp! Stopp! Sehr gut. Okay, noch ein neuer für euch. Ich sag ihn erstmal vor. Ob Kohle aus der Mine, ob Kohle aus der Bank, beidem fehlt die zu dick, machen nur das Klima Deutsche Autos sind zu dick, machen nur das Klima Ich hab so noch einen neuen. Mal streik in der Schule, streik in der Fabrik. Das ist unsere Antwort auf eure Politik. Wessen Zukunft! Unsere Zukunft! Wessen Klima! Klima Und wessen Planet? Unser Planet! Deutsche Autos sind zu dick, machen nur das Klima sink. Deutsche Autos sind zu dick, machen nur das Klima Deutsche Autos sind zu dick, machen nur das Klima Deutsche Autos sind zu dick, machen nur das Klima What do we want? When do we want it? No. What do we want? No. Strike right in der Schule, Strike right in der Fabrik. Das ist unsere Antwort auf alle Politik. Strike in der Schule, Strike in der Fabrik. Das ist unsere Antwort auf alle Politik. We want climate justice. When do we want it? No. What do we want? Climate justice. When do we want it? No. What do we want? Another world is possible. Wessen Erde? Unsere Erde. Wessen Zukunft? Unsere Zukunft. Wessen Klima? Unser Klima. Wessen Planet? Unser Planet. Wessen Erde? Unsere Erde. Wessen Kohle aus der Mine, ob Kohle aus der Bank, beidem fehlt die Liebe, beides macht uns kalt. Ob Kohle aus der Mine, ob Kohle aus der Bank, beidem fehlt die Liebe, beides macht uns kalt. Streik in der Schule, Streik in der Fabrik. Das ist unser